Ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen? Noch steht die Wasserdampfwolke über dem Kühlturm von Isar 2, aber nicht mehr lange. Und damit guten Abend und herzlich willkommen zu einer in vielerlei Hinsicht außergewöhnlichen Ausgabe der Tagesthemen. Heute aus gegebenem Anlass live von einem der letzten drei Atomkraftwerke Deutschlands hier im niederbayerischen Essenbach bei Landshut. Denn morgen Abend gegen Mitternacht endet nach sechs Jahrzehnten das Atomzeitalter in Deutschland, wenn dieses Kraftwerk hinter mir und die anderen beiden verbliebenen, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg, vom Netz gehen. Eigentlich hatte dieser Moment ja schon zum Jahreswechsel kommen sollen. Dann gab es ja bekanntlich noch mal wegen der Energiekrise über den Winter einen dreieinhalbmonatigen Streckbetrieb. Morgenabend aber dann soll endgültig Schluss sein. Und wir wollen in dieser Sendung mal darauf blicken, was das bedeutet, wie wir in jahrzehntelangen Auseinandersetzungen überhaupt zu diesem Punkt gekommen sind und wie es nun weitergeht mit der Energieversorgung in Deutschland. Natürlich werden wir auch alle weiteren wichtigen Nachrichten des Tages später im Programm haben. Aber wir beginnen mit einem exklusiven Blick hinter die Mauern dieses Atomkraftwerks hinter mir. Als letztes Fernsehteam durften wir kurz vor dem Aus Mitarbeiter des Werks begleiten und dabei bis ins Innerste von ISA 2 vordringen. Diesen Anblick kenne ich sonst nur aus der Entfernung. Und heute darf ich richtig nah ran, ins Innerste. Aber nur in offizieller Schutzkleidung, denn nur damit darf man durch die verschiedenen Sicherheitsschleusen. das ist das, was man als Kuppel Das ist die Kugel, genau. Immer wieder Kontrollen vor den Stahltüren und meterdicken Betonmauern. Und dann bin ich drin. In einer für mich komplett anderen Welt. Über dem Reaktor, der in genau 24 Stunden heruntergefahren wird. Es tut weh, so eine Anlage abschalten zu müssen, wo man weiß, die könnte noch ähm, locker zehn Jahre laufen. Ähm, das ist wie, wenn man äh, einen, einen Spitzensportler, der immer noch äh, in der Top Ten der Weltrangliste dabei ist, sagt so, du gehst jetzt äh, an Isar Stausee zum, zum Entenfüttern. Ne? Und wir könnten die Anlage locker noch fünf oder zehn Jahre betreiben. Und das tut allen Mitarbeitern weh natürlich. Das ist die Haltung, die ich noch oft hören werde von den Mitarbeitern. Sie wollen weitermachen, die Anlage sei gut gewartet. Ich will noch näher ran. Unter dieser Brücke liegt das sogenannte Abklingbecken. Hier werden alte Brennelemente gekühlt. Okay, die Helme hängen wir hier hin, damit okay. die nicht ins Becken fallen können. Ah, okay. Becken wollen wir nichts außer Brennelemente haben und Wasser. Das Wasser schirmt die Strahlung unter uns ab. Dennoch, so nah dran, ein mulmiges Gefühl. Ein direkter Blick auf das, was draußen vielen Menschen Angst macht. Für die Gegner ist das Aus der Atomenergie in Deutschland ein Grund zum Feiern. Auch wenn die Erneuerbaren noch lange nicht unseren kompletten Bedarf decken. Wir wären eigentlich ein optimaler Partner für die Erneuerbaren jetzt in der Zeit des Umbruchs. Bis man sagt, die Erneuerbaren laufen stabil, wir haben genügend Strom, wir haben genügend Netze und wir haben genügend Speicherkapazität. Die Atomkraft, ein Partner der Erneuerbaren oder doch ein Problem? Deutschland jedenfalls schaltet ab. Was danach auf ISA 2 zukommt, schaue ich mir wenige Meter weiter an. Das Kernkraftwerk ISA 1 wurde 2011 abgeschaltet. Seit sechs Jahren läuft der Rückbau. Das war früher die massive Betonkuppel über dem Reaktor, heute eine Großbaustelle. Martin Trettenbach ist einst angetreten, um Strom zu produzieren. Jetzt den eigenen Arbeitsplatz zu demontieren. Kann er sich dafür überhaupt motivieren? Und dann sagt man, wir haben das gebaut, wir haben es betrieben und jetzt. Es ist unsere gesellschaftliche Verpflichtung, das Ding so störungsfrei und äh, für die Umgebung so sicher zurückzubauen. Genauso professionell, wie wir es betrieben haben, bauen wir das Ding jetzt zurück. Und das heißt, rund 15 Jahre lang jedes einzelne Teil ausbauen, zerlegen und auf Strahlung überprüfen. Oder wie hier, von Kontamination reinigen. Eine Milliarde Euro soll der Rückbau kosten. Eine riesige Industrieanlage verpackt in Tausende dieser Kisten. Der Großteil wird recycelt, aber für rund 2% des Materials wird das nicht möglich sein. Die Kisten dafür stehen schon bereit, für radioaktiven Atommüll. Noch ist es bei Isar 2 nicht so weit. Noch steuern und überwachen sie die Anlage hier auf der Leitwarte rund um die Uhr seit 35 Jahren. Doch morgen Abend wird diese Ära mit einem einfachen Knopfdruck beendet. Das ist der besagte Knopf. Oha, das ja. hat so ein bisschen was, wenn man da jetzt drauf drückt. Ja, dann darum machen wir ihn gleich wieder zu. Okay, so ein bisschen unheimlich dann, ne? Das ist endgültig. Wir müssen die Anlage vom Netz nehmen. Unser Herz hängt dran. Es gibt viele Kollegen, die die Anlagen in Betrieb genommen haben und die jetzt mit dabei sein müssen, die Anlage ja, Betrieb zu nehmen und dann rückzubauen. Das tut natürlich weh, ja. Und so wird es für sie auf jeden Fall ein emotionaler Abschied vom Atomzeitalter, wenn die Wasserdampfwolke über Isar 2 nach und nach verschwindet. Eins, raus und sprechen. Und ich begrüße jetzt den Leiter des Atomkraftwerks Isar 2, Carsten Müller. Guten Abend, Herr Müller. Guten Abend, Herr Zerberoni. Herr Müller, wie sehr wird Ihnen diese Wasserdampfwolke hier über uns fehlen? Ja, die wird mir sehr fehlen. Wir haben über 35 Jahre lang hier mit Isar 2 Strom erzeugt für Bayern, klimafreundlich, günstig, in einer Größenordnung, sodass wir zweimal München täglich mit Strom hätten versorgen können. Und wir haben München mit Strom versorgt, jahrelang. Das macht mich stolz und äh, lässt mich auch in die, in die Zukunft blicken. Wir sind traurig darüber, dass jetzt die Anlage abgeschaltet werden muss. Aber es nützt nichts. Wir müssen nach vorne schauen. Wir schauen nach vorne, der Rückbau, der ansteht, Hält viele, viele Herausforderungen für uns bereit und den werden wir uns jetzt in Zukunft stellen müssen. Also einen kleinen Funken Hoffnung, nachdem es ja zum Jahreswechsel eine Verlängerung gab, hatten Sie das bis zuletzt nicht doch, dass es vielleicht doch irgendwie weitergehen könnte, angesichts auch der politischen Debatte? Ja, die Debatte im letzten Jahr hat uns schon sehr mitgenommen, das hin und her geht es weiter, geht es nicht weiter. Wir wollten gerne etwas länger als die dreieinhalb Monate, die wir jetzt fahren konnten. Und wir waren froh, dass wir jetzt Deutschland äh, unterstützen können, äh, unterstützt haben mit dreieinhalb Monaten weiteren Streckbetrieb und Absicherung der, der Stromversorgung, der Netzstabilität in Deutschland, in Bayern hier für uns. Und das äh, ist umso trauriger, dass wir jetzt hier wirklich vom Netz gehen müssen und ja, nicht mehr dafür bereitstehen werden. Traurig äh, für die Betreiber. Aber ähm, der Ministerpräsident war ja hier gestern von Bayern. Markus Söder stand vor dem Tor und hat gesagt: Das letzte Wort ist dann noch nicht gesprochen. Wenn Sie die politische Debatte so betrachten, das ist ja das Eine. Aber so rein technisch, wäre das überhaupt möglich, jetzt hier noch mal in die Verlängerung zu gehen? Technisch ist eine Frage, die man beantworten muss, wenn die Politik uns fragt, ob wir weiterfahren sollen. Im Moment gilt das Primat der Politik. Wir müssen abschalten, das Atomgesetz schreibt es uns vor. Wir werden es tun. Morgen Abend, kurz vor Mitternacht, werden wir vom Netz gehen und damit das Gesetz erfüllen, so wie die Politik es wollte. Und wenn die Politik etwas anderes möchte, dann muss sie uns wieder fragen. Und wir werden dann prüfen, genau zu dem Zeitpunkt, ob es technisch möglich ist. Aber das ist so ein bisschen so die Debatte, die ja so geistert. Manche haben vielleicht die Vorstellung, naja, dann hält die so ein bisschen auf Vorlauf, man lässt das Köcheln auf Halde. Und sobald die Politik eben zu dem Entschluss kommt, dann können sie hier wieder starten. So einfach ist es ja nicht. So einfach ist es nicht. Wir brauchen Brennstoff, das kann sich jeder vorstellen, das ist vielfach durch die Medien gegangen. Wir brauchen aber auch noch viele, viele andere Aspekte, die wir beleuchten müssen. Personalthemen zum Beispiel sind ein wichtiger Aspekt, der uns unklar ist, ob wir das mit dem vorhandenen Personal oder brauchen wir zusätzliches Personal für einen weiteren Betrieb. Das können wir aber wirklich erst verantwortlich prüfen, wenn die Politik uns fragt. Vorher ist das nicht möglich. Können Sie verstehen, warum und wie hier in Deutschland, anders als in vielen anderen Ländern Europas, die Debatte um den Ausstieg A so kontrovers geführt wurde und dann zu diesem Ergebnis auch kam? Das ist äh, schwer zu beantworten. Also ich kann es nicht verstehen. Ich kann das, wenn man rundum guckt, in den Ländern rund um Deutschland herum, werden hier Atomkraftwerke neu gebaut. Kernkraftwerke sprießen gerade aus dem Boden, aber eben nicht hier in Deutschland. Und ich kann das nicht verstehen. Ich kann unsere Nachbarn gut verstehen, dass sie darauf setzen. Ich kann nicht verstehen, warum wir nicht darauf setzen wollen in Zukunft. Auf die Gründe, warum wir nicht darauf setzen wollen, kommen wir in der Sendung später nochmal. Soweit erstmal. Vielen Dank, Herr Müller, der Leiter des Atomkraftwerks hier, ISA 2.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 doch es kommen immer mehr, vor allem auch aus Hamburg. Dieser Anti-Atomkraftkampf über alle gesellschaftlichen Schichten hinweg macht die Bewegung weltweit einzigartig.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 aber nicht müde gemacht. Das nächste Mal allerdings würde er gerne nicht gegen etwas kämpfen, sondern für etwas. Und einer, der bis zuletzt um eine Fortführung der Atomkraft kämpft, ist der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Und mit ihm habe ich vor der Sendung folgendes Gespräch geführt. Guten Abend, Herr Söder. Schönen guten Abend und grüß Gott. Sie standen hier gestern vor den Werkstoren und haben vehement gegen den Atomausstieg gewettert. Und Sie haben gesagt, das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Glauben Sie wirklich, dass nach all den jahrzehntelangen Debatten Atomkraft ernsthaft wieder eine Neuauflage hierzulande erleben wird? Ja, eigentlich schon, weil wir in einer neuen Zeit leben. Wir können noch nicht mit den Narrativen und den Ideologien der 80er Jahre die Herausforderung dieses neuen Jahrhunderts meistern. Wir spüren diese große Energiekrise. Wir brauchen jedes Fitzelchen Energie, ob alles an Erneuerbaren aber auch andere Bereiche wie die Kernenergie, wir haben keinen ernsthaften Ersatz für den Strom für 10 Millionen Haushalte. Und deswegen ist es schlichtweg unvernünftig, ökologisch unvernünftig, um CO2 zu reduzieren und auch wirtschaftlich äh, gefährlich, weil wir damit hohe Strompreise haben, aus der Kernenergie dauerhaft auszusteigen, endgültig zu erledigen. Und deswegen, ja, wir brauchen da ein erneutes Kapitel, nicht ewig, aber als Brücke ist es notwendig. Das sind Argumente dafür, aber Sie haben letztlich doch gar keine Handhabe gegen diesen Ausstieg. Der ist jetzt beschlossene Sache. Dann ist es doch letztlich nichts als eine Geisterdebatte, die Sie da momentan führen wollen. Also erstens ist es eine politische Debatte. Es ist ja nicht so, dass wir in einer Diktatur leben oder in einem autoritären Staat, wo es nicht erlaubt ist, eine Gegenposition zu haben. Es gibt ja unzählige Menschen, die das sehr heftig kritisieren, aus der Wirtschaft, aus dem Energiebereich. Aber auch die Mehrheit der Deutschen sieht es außerordentlich skeptisch. Deutschland geht ein hohes Gefährdungsrisiko ein mit dieser Entscheidung. Und es ist natürlich eine unglaubliche Doppelmoral. Es macht doch keinen Sinn quasi auf... Kernenergie zu verzichten und auf Kohle zu setzen, also ISA 2 dicht zu machen, dafür Lützerath auszubackern. Und, mal bitte auch ganz deutlich gesagt, wie kann eigentlich ein Bundesklimaminister in der Ukraine die Kernkraftwerke super finden, okay finden und bei uns abschalten? Das ist eine Doppelmoral, die keiner versteht. Und deswegen auch ganz klar, der Berückbau soll über 20 Jahre gehen. Es ist nicht einfach, je länger es dauert, in der Tat wieder einzusteigen. Aber möglich ist es nach der nächsten Bundestagswahl auf jeden Fall. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass wir schon im Winter ernsthafte Probleme bekommen, so sodass ein Wiederanlaufen im Winter denkbar wäre. Naja, bis zur nächsten Bundestagswahl, ist noch ein bisschen hin und bis dahin hat der Rückbau ja dann schon begonnen und mit jedem Tag, jeder Woche, die das schon voranschreitet, wird es immer aufwendiger, immer schwieriger dann Atomkraft wieder hier an den Start zu bringen. Aber Sie haben gestern auch gesagt, Sie wollen versuchen, so lange wie möglich diese Möglichkeit zu einer Rückkehr offen zu halten, diesen Rückbau, die Genehmigung vielleicht auch zu verzögern. Was genau planen Sie da, um das wieder auf die Schiene zu setzen? Wir müssen uns rechtstreu verhalten, Sie haben das ja angesprochen. Uns wäre lieber die Zuständigkeit für Atomenergie wäre tatsächlich nicht beim Bund, sondern in den Ländern. Es kommt ja dazu, dass für Bayern und Baden-Württemberg auch in der regionalen Netzspannung echte Probleme entstehen können. Nicht nur von der Stromversorgung, auch in der Netzspannung. Das heißt, die Gefahr von Blackouts auf Dauer wächst automatisch. Das kann man nicht anders sagen. Wir müssen uns rechtstreu verhalten. Aber wir werden auch nichts beschleunigen in den Verfahren. Es sind ja endlos lange Verfahren, die da sind. Sondern äh, wenn wir uns das genau anschauen, genau prüfen. Und Sie haben natürlich völlig recht, dass äh, jeder Tag, in dem etwas abgeschalten wird oder Prozesse des Rückbaus beginnen, es sehr aufwendig wird, erneut einzusteigen. Aber schauen Sie, etliche Länder der Welt, fast alle um uns herum in Europa, haben lange eigentlich mit der Kernenergie abgeschlossen, fangen jetzt aber neue Kernkraftwerke zu bauen. Nur Deutschland macht diese energiepolitische Geisterfahrt an. Das kann man es gar nicht nennen. Das schwächt unser Land fundamental. Und wir können doch nicht am Ende nur, weil die Grünen uns in eine Art ideologische Geiselhaft zwingen, äh, nicht bereit sein, unsere Chancen der Zukunft Aufzugeben. Deswegen muss man das klar benennen und möglicherweise auch Konzepte entwickeln, wie man dann zum bestimmten Zeitpunkt wieder ähm, zumindest für eine Zeit lang die Kernenergie nutzen kann. Aber nun ist es immer so, dass der Atomausstück jetzt nicht über Nacht kam. Der ist seit Jahren angekündigt und mit diesem Datum konnten Sie eben auch rechnen. Und wenn jetzt Sie sagen, ja, wir werden hier Probleme damit bekommen, fällt es Ihnen nicht auch ein bisschen auf die Füße, dass vielleicht das Stichwort Ausbau der Windenergie, Stichwort vor allen Dingen Ausbau der Stromtrassen aus dem Norden, dass da Bayern ein bisschen auf der Bremse gestanden hat in den vergangenen Jahren? Stimmt es wirklich? Ist es wirklich richtig, dass wir bei den erneuerbaren Energien in der Gesamtbilanz schlecht sind? Ja, die Photovoltaik, ich da glaube, haben Sie die recht, das ist genau Aber die Windenergie, Herr Söder, da haben wir hier kaum welche gesehen, als wir hier unterwegs waren in den vergangenen Tagen. Und vor allen Dingen aber der Strom, der aus dem Norden kommen könnte, der staut sich jetzt, weil es eben keine Trassen gibt. Das hätte man seit 2011, dieser Ausstieg ja feststand, doch schon mal besser angehen können. Um jetzt nicht dieses Problem dieser Lücke zu haben, dass Sie beklagen, haben wir Barone. keine Atomenergie. Hat Samparoni einen Blick zurück? Also mal abgesehen davon, dass in Baden-Württemberg der Wind auch nicht so stark ausgebaut ist. Warum? Weil im Süden eben weniger Wind weht, dafür mehr Sonne scheint. Und wenn Sie jetzt bei Ihnen im Norden, wo Sie ja normalerweise äh, den überwiegende Teil Ihrer beruflichen Tätigkeit verbringen sehen, da gibt es wenig Photovoltaik. Überraschenderweise aber viel Wind. Warum? Weil eben da weniger Sonnenstunden sind, dafür der Wind besser sich agiert. Es ist eine relativ Scheindebatte. Am Ende kommt es auf die Gesamtbilanz an. Äh, die liegt bei uns derzeit relativ gut. Aber Sie haben völlig recht, nach dem Ukraine-Krieg oder mit dem Ukraine-Krieg müssen wir alles beschleunigen. Das heißt, wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv verdoppeln. Das tun wir beim Wind übrigens auch, indem wir gerade Flächen öffnen, die früher nie dafür zur Verfügung gestanden haben. Zum Beispiel unsere Wälder. Damit werden wir im Onshore-Bereich, glaube ich, einen großen Satz voran machen. Wenn wir aber über alle ideologischen Schranken der Vergangenheit springen, dann sollten wir das bei der Kernenergie auch machen. Denn die Wahrheit ist, in der windstillen Nacht haben wir nach wie vor kein Konzept. Die Grundlastfähigkeit für Strom ist nicht gegeben. So. Und deswegen haben Sie recht, dass wir uns alle anstrengen müssen. Übrigens bei Stromleitungen, da wird in Deutschland insgesamt fast nichts gebaut. Nicht in Bayern, sondern auch woanders, weil einfach die Debatten um die Diskussionen vor Ort so schwierig waren. Aber auch da beschleunigen, beschleunigen, beschleunigen, Personal einsetzen. Und die Wahrheit ist einfach, seit dem Ukraine-Krieg muss man alles, was man mal an Standpunkten hatte, überdenken. Ich tue das jederzeit. Ich hätte mir das von der Bundesregierung und den Grünen beim Thema Kernenergie auch gewünscht. Sagt der bayerische Ministerpräsident Herr Söder. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen noch für Freude bei ISA 2. Soweit also die Meinung des bayerischen Ministerpräsidenten. Aber wie sehen die Menschen diesen Ausstieg, die rund um Isar 2 leben und für die die Atomkraft nicht irgendeine weit entfernte und abstrakte Technologie ist, sondern eine ganz allgegenwärtige? Allein weil der 175 Meter hohe Kühlturm und seine Wasserdampfwolke hier hinter mir in Essenbach und rund um Landshut von Weitem sichtbar und präsent sind. Als Orientierungspunkt, ja, da wird die Wolke fehlen. Aber sonst... Ich habe mich in den vergangenen Tagen in der Region mal umgehört. Ich starte in Landshut, Niederbayerns Bezirkshauptstadt und seit Jahrzehnten Atomkraftstandort. Am Stadtrand treffe ich Peter Hohenester und seinen Sohn Maximilian. Beide arbeiten im Kernkraftwerk, genau wie auch schon der Großvater. Drei Generationen Atomenergie. Die dritte Generation, aber auch die letzte, letzte. Generation. Muss man fast so sagen, leider, ja. Also, man hätte ja es hätte noch eine vierte kommen können, eine fünfte, je nachdem, wie lange das halt noch gelaufen wäre. Aber muss man jetzt halt einfach damit leben, dass das jetzt halt die letzte ist. Innerhalb der Familie konnte Peter Hohenester seine Überzeugung von der Kernenergie weitergeben. Nach außen hin sei das nicht gelungen. Wir haben es in 35 Jahren nicht geschafft, dass man als Kernis, sage ich jetzt einmal, ein Vertrauen oder Anerkennung oder Respekt von der Bevölkerung erwirken oder beweisen können, dass diese Sachen nicht rauskommen, dass man einfach so weit geht und sagt, wir wollen jetzt abschalten und das braucht man immer. Wir werden es brauchen. Die Brücke, auf der wir stehen, liegt, geht es nach der Bundesregierung zwischen Zukunft und Vergangenheit. Auf der einen Seite das Atomkraftwerk, auf der anderen die Erneuerbaren, das Wasserkraftwerk. Sie haben sich für die Kernenergie entschieden aus Überzeugung. Ja, war nichts gegen die Wasserkraft oder die Erneuerbaren habe ich auch nicht gesehen. Aber, wie gesagt, meine Heimat ist da drin. Und auch die Heimat um das Kraftwerksgelände herum habe vom Atomzeitalter profitiert, so wie Essenbach. Das Kernkraftwerk liegt auf dem Gemeindegebiet am Ortseingang fällt die modern anmutende Veranstaltungshalle auf. Ungewöhnlich für so einen kleinen Ort. Gebaut wurde die beliebte Location als Fritz Wittmann Bürgermeister war. Die Gemeinde profitierte lange von den hohen Gewerbesteuereinnahmen. Das macht es leichter. Man muss heute halt nicht groß in Verschuldung gehen, sondern kann das möglicherweise aus der Kasse finanzieren. Und Von daher haben uns, hat uns die Unterstützung der Kernkraftwerke natürlich einiges möglich gemacht. Dass so der Rückhalt in der Bevölkerung für Atomenergie auch ein Stück gekauft sein könnte, findet er nicht. Und wie sehen die Anwohnerinnen und Anwohner die Abschaltung ihres Kraftwerks? Ich sehe es jetzt schon so, Energie nicht pauschal die Zukunft sein soll. Das, da bin ich ganz äh, zum, fürs Abschalten. Aber ich finde es jetzt einfach den bescheuertsten Zeitpunkt. Weil das ja alles noch nicht ganz so sicher ist, ob das alles so umsetzbar ist mit den alternativen Energiemitteln. Also von daher Ich find's schade, dass mir die Abschalten und im Ausland an den Grenzen werden aufgebaut. Das passt nicht für mich. Leben mit dem Blick auf den riesigen Kühlturm. Die Nähe zum Kernkraftwerk musste sie öfter mal verdrängen, erzählt mir Julia Heider, die ich in Niedereichbach treffe. Die Wolke über dem Turm wird sie vielleicht vermissen, mehr aber nicht. Weil es doch irgendwie ein Risiko auch birgt. Ähm, man hat ja gehört, was in anderen Ländern schon passiert ist und dann kommen Unsicherheiten auf und man fragt sich schon, was passiert, wenn da mal ein Unglück geschieht und wie geht es dann hier weiter? Mit ihrer Meinung sieht sich Julia hier eher in der Minderheit. Was allen bleibt, ist dieses abgeschottete Gebäude auf dem Kraftwerksgelände. Hier landen die alten Brennelemente. Eingelagert in sechs Meter hohen Kastorbehältern wie diesem, der noch nicht befüllt ist. Wie lange sie an diesem Ort bleiben, völlig unklar. Ein Endlager wird es auf Jahrzehnte hinaus nicht geben. Das heißt, wir werden eine verlängerte Zwischenlagerung benötigen und darauf bereiten wir uns jetzt schon vor. Eine Dauerlösung dürfe das jedoch nicht werden. Eine oberirdische Zwischenlagerung ist eine temporär sichere, aber sie ist nicht die sicherste äh, Lagermöglichkeit. Die Atomkraft hat die Region über Generationen geprägt. Doch für die hochradioaktiven Abfälle gibt es nach wie vor keine abschließende Lösung. Sie werden bleiben. Es ist das Erbe des Atomzeitalters für nachfolgende Generationen. Dabei. Da erwarten Sie noch im Laufe des Jahres die Genehmigung zum Rückbau. Und dann, so wie hier nebenan bei ISA 1, wird die Anlage Stück für Stück zerlegt und dekontaminiert. Bis hier dann aber tatsächlich die oft zitierte grüne Wiese stehen kann, dürfte das Ganze so um die 15 Jahre dauern. Das würde zufällig zeitlich zusammenfallen mit dem geplanten endgültigen Ausstieg aus der Kohleenergie, wenn die ostdeutschen Braunkohlereviere dann stillgelegt werden sollen. Aber was kommt danach? Im vergangenen Jahr lag der Anteil an erneuerbaren Energien ungefähr gleich auf mit Fossilen hierzulande. Strom aus Atomenergie? Macht gut 6% Prozent aus, aber das wird sich ja jetzt ändern. Über die geplante Zukunft der Energieversorgung in Deutschland, Claudia Reiser. In Sachsen-Anhalt ist die Energiewende oft auf einen Blick zu sehen. Hier steht der Braunkohlebagger direkt neben riesigen Wind- und Solarparks. Inmitten des mitteldeutschen Kohlereviers ist Thomas Schneider Bürgermeister der Stadt südliches Anhalt und somit im Zentrum des Wandels. Für ihn steht außer Frage, dass hier in die Region weitere Windräder kommen werden. Aber in seinen Augen muss sich dabei etwas ändern. Bisher ist es so, dass die Flächen oder die Anlagen entstanden sind, ohne dass es für unsere Bürger einen großen Mehrwert gegeben hat. Vereinzelte Sachen, ja, aber den großen Mehrwert gab es nicht. Das ist jetzt die Chance, hier eine Teilhabe zu erreichen. Und diese Chance möchte Schneider jetzt ergreifen. Auf einer Stadtratssitzung Ende März hofft er auf grünes Licht für das Projekt. Ein eigenes Wärmenetz mit eigenen Großwärmepumpen, betrieben durch eigenen Strom aus eigenen Wind- und Solarparks. So soll den Bürgern eine kostengünstige Versorgungssicherheit garantiert werden. Doch dafür müssten weitere Äcker umgewidmet werden. Unmut unter den Stadträten. Wir sollten noch mal daran denken, dass wir Also lieber Getreideanbau statt Windräder. Weitere Einwände folgen. Für Schneider wird es noch ein langer Abend. Dabei ist klar, will Deutschland seine Klimaschutzziele erreichen, muss an Plätzen wie diesen etwas passieren. Geheizt wird in den Ortsteilen der Stadt südliches Anhalt bislang überwiegend mit Öl oder Gas. Ein Umrüsten auf Wärmepumpen, in der alten Bausubstanz oft schwierig und kostspielig. Regelmäßig wirbt Schneider deshalb bei den Bürgern für das Wärmenetz. Auch mal gemeinsam mit dem Erneuerbare-Energien-Unternehmen, das alles umsetzen möchte. Dessen Geschäftsführer Petersen glaubt an eine komplett energieautonome Zukunft Deutschlands, nicht nur bei Strom und Wärme. Warum ist die Politik auf, auf globaler Einkaufsreise nach Wasserstoff oder grünem Ammoniak, wenn wir nicht doch die Energie hier vor Ort produzieren können und damit auch einen neuen Wirtschaftszweig hier aufbauen können. Und das ist eben aus unserer Sicht eben auch die Chance. Und Chance gerade für diesen ländlichen Raum, der heute tatsächlich teilweise noch sehr strukturschwach ist. Deshalb möchte Petersen im Ort zusätzlich auch Wasserstoff produzieren, aus Stromüberschüssen an windigen oder sonnigen Tagen. Und hierhin soll der Wasserstoff dann irgendwann verkauft werden, ins nur wenige Kilometer entfernte Chemiedreieck rund um Bitterfeld und Leuna. Denn auch die chemische Industrie, der wichtigste Industriezweig der Region, ist im Umbruch. Mitten in den Chemieparks wird an sogenannten Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff geforscht. Denn als Rohstoff wird Wasserstoff hier schon heute im großen Stil gebraucht, etwa für Kunstdünger. Bislang gilt aber... Der ist natürlich nicht klimaneutral hergestellt, einfach weil er aus Erdgas hergestellt wird. Die Idee ist dabei natürlich auch diesen Teil. Ja, schrittweise zu defossilisieren. Und von daher brauchen sie natürlich auch entsprechend Elektrolyseursysteme, die aus regenerativen Energien dann klimaneutralen Wasserstoff erzeugen können. Und die Wasserstoffforschung in der Region kommt auch dem Stromnetz zugute. Im nahegelegenen Leipzig wird derzeit eines der ersten wasserstofftauglichen Kraftwerke Deutschlands fertiggestellt. Sie sollen künftig in sonnen- und windarmen Stunden die Stromversorgung sicherstellen. Doch auf absehbare Zeit muss auch im Leipziger Kraftwerk erstmal auf Erdgas zurückgegriffen werden. Grüner Wasserstoff ist momentan noch nicht verfügbar oder kaum verfügbar. Äh, deshalb mag bestimmt dort auch den Preis und hat momentan doppelte bis fast dreifache Kosten momentan. Heißt, grüner Wasserstoff wird auf absehbare Zeit erstmal für die Bereiche gebraucht, die zwingend auf Wasserstoff angewiesen sind. Für die Nutzung in Privathaushalten, etwa bei Heizungen oder Autos, wird da wenig übrig bleiben. Und weil die Herstellung von grünem Wasserstoff bislang enorm energieintensiv ist, braucht es auch dafür mehr Solar- und Windparks. Für Thomas Schneider stellt sich, zurück auf der Stadtratssitzung, deshalb nicht die Frage, ob diese Anlagen kommen werden oder nicht. Sondern es stellt sich die Frage, wollen wir eine Teilhabe an diesen Anlagen? Am Ende stimmt eine Mehrheit zumindest für erste Verhandlungen mit dem Energieunternehmen. Beschlossen ist das Projekt damit aber noch lange nicht, geschweige denn umgesetzt. Bis 2030 könnte alles fertig sein, wenn es nach Plan läuft. Die Energiewende in Deutschland, sie dauert. Ist der Atomausstieg zum jetzigen Zeitpunkt richtig? Dazu nun ein Pro und Contra. Thomas Bertner vom Norddeutschen Rundfunk spricht sich gegen den Ausstieg aus. Wolfgang Würz nentwig vom Saarländischen Rundfunk ist dafür. Auch wenn man sich ein schöneres weltpolitisches Umfeld gewünscht hätte, das Aus für die Atomkraft in Deutschland ist richtig. Denn sie ist und bleibt bei ehrlicher Rechnung die mit Abstand teuerste Art, Strom zu erzeugen. Auch weil sie die gefährlichste ist. Ganz abgesehen von der Erbsünde unseres strahlenden Mülls, den künftige Generationen für hunderttausende Jahre vergraben und bewachen müssen. Höchste Zeit, sich mit voller Kraft auf eine bessere Zukunft zu konzentrieren. Bei den wirklich sauberen Energien gibt es gewaltige Fortschritte. Sie werden werden immer effizienter und günstiger. Jetzt müssen sie intelligent vernetzt werden, damit sie grundlastfähig und ausfallsicher sind. Die Energiewende ist eine riesige Chance für den Stadtort Deutschland, wieder Technologieführer zu werden. Aber nur, wenn die Regierenden in Bund und Ländern die Kraft haben, endlich radikal Schluss zu machen mit der absurden und kafkaesken Verhinderungsbürokratie, die viele innovative Firmen lähmt und engagierte Privatleute oft fast verzweifeln lässt. Im Gegenzug sollte dann jeder, der Atomlaufzeiten noch einmal verlängern oder gar neue Meiler bauen will, dafür eine Haftpflichtversicherung und ein Endlager in seinem eigenen Wahlkreis nachweisen müssen. Dann würden sich weitere Diskussionen schlagartig von selbst erledigen. Es gab heute aber auch noch weitere Nachrichten, und die kommen jetzt aus Hamburg mit Konstantin Schreiber. Ja, und die Nachrichten beginnen mit einer wichtigen Entscheidung des Verfassungsgerichts in Frankreich die allerdings weiterhin für Widerstand sorgen dürfte. Der Französische Verfassungsrat hat die Kernpunkte der umstrittenen Rentenreform von Präsident Macron gebilligt. Damit kann die Regierung das Renteneintrittsalter wie geplant schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Wie schon in den vergangenen Wochen kam es auch nach der Entscheidung zu Protesten. Der Versuch, die Reform durch eine Volksabstimmung zu stoppen, wurde durch den Verfassungsrat verhindert. Dieser erklärte ein Referendum für unzulässig. Außenministerin Baerbock hat bei ihrem Besuch in China Konfliktthemen offen angesprochen. Beim Treffen mit ihrem Amtskollegen Ching Gang nannte sie die Gefahr eines militärischen Konflikts um Taiwan ein Horrorszenario. Ching entgegnete, China dulde keine Einmischung in innere Angelegenheiten. Baerbock kritisierte auch den Umgang mit der Minderheit der Uiguren und die Position Pekings zum Krieg gegen die Ukraine.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 Die Sonde JUICE der Europäischen Raumfahrtagentur ESA ist heute zu einer bislang einzigartigen Jupiter-Mission abgehoben. Mit einer Ariane 5-Trägerrakete startete die Sonde vom südamerikanischen Weltraumzentrum Kourou. Sie soll vor allem die Monde Jupiters erforschen. Dort wird unter einer dicken Eisdecke Wasser und damit die Grundlage für Leben vermutet. Die Reise zum Jupiter wird acht Jahre dauern. Hier bei ISA 2 wird die permanente Wolke über dem Kühlturm bald Geschichte sein, aber wolkenlos wird das Wochenende nicht bleiben, oder Karsten Schwanke? So sieht es aus, Ingo. Viele Wolken werden uns am Wochenende erwarten. Nicht nur das, auch Regen ist dabei. Wir haben mal die Regensummen bis Montagabend zusammengetragen. Da sehen wir auf einen Blick, im gesamten Osten und Südosten und Süden wird es ziemlich nass. Dort, wo es blau ist, werden es 20 bis 40 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Im Chiemgau und Berchtesgadener Land sogar 50 bis 90 Liter. Wobei dort vor allem in den Bergen ein Teil des Ganzen in Form von Schnee fällt. Eine andere spannende Sache, die Regenwolken, die uns beschäftigen, kommen diesmal aus Osten. Und eben am Alpenrand oberhalb von 700 bis 1000 Metern fällt das ganze Schnee. Morgen im Verlauf des Tages erreichen diese Regenwolken allmählich auch den Westen. Längere Zeit trocken bleibt es dann im Norden und Nordwesten, später auch im Südosten. Die Temperaturen heute Nacht in der Westhälfte bei Aufklaren, wenn es trocken ist, minus 1 bis 3 Grad. Nach Osten hin ist es milder und tagsüber haben wir meistens 10 bis 15 Grad vom Thüringer Wald. Bis zum Alpenbrand allerdings nur einstellige 6 bis 9 Grad. Der Sonntag bringt ebenfalls viele Wolken und auch noch etwas Regen. Aber ab Montag wird es aus Norden heraus freundlicher und sonniger. Ja, hier sind die Regenwolken aus Osten schon angekommen. Es hat angefangen zu nieseln. Vielen Dank, Carsten, aber für diese Aussichten. Und damit kommen wir zum Ende dieser außergewöhnlichen Tagesthemen-Sendung zum Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland. Morgen Abend melden wir uns dann wieder aus gewohnter Kulisse zurück in Hamburg. Übrigens ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, an dem hier im Atomkraftwerk Isar 2 dann alles runtergefahren wird. Bis dahin Ihnen einen schönen Abend und.